Dann geh ich eben zum Essen FC Köln. Bundesliga. Unsinn. Warte doch erst mal ab. Hallo. Du weißt doch, um 7 Uhr wird gegessen. Ich habe keine Ruhe dabei. Ich geh zum Essen FC Köln, Marion. Stimmst du? Nee. Hier. Wir ziehen um nach Köln. Hausmeister. Dann ist Schluss mit deinem Rüdiger. Mhm. Hausmeister für Wohnungsbaugesellschaft in Köln gesucht. Wohnung vorhanden. In Köln? Ohne mich. Lass mal. Ich mach das schon. Marion? Marion! Du hast doch noch gar nichts gegessen. Ich habe keinen Hunger. Ist es wegen Rüdiger? Hm? Ich gehe nicht von ihm weg! so kurz vor dem Abi die Schule wechseln. Aber Marion, es ist doch noch gar nichts entschieden. Papa ist jetzt seit über einem halben Jahr arbeitslos. Irgendwas müssen wir doch machen. Marion war ja richtig durcheinander vorhin. Ich hätte nie gedacht, dass sie das so ernst nimmt. Ich werde sich schon wieder beruhigen. Meine Güte, ich sehe wieder aus. Ich muss mal zum Friseur. Das wird höchste Zeit. Meinst du, dass das jetzt sein muss? Was? Was meinst du? Ob du ausgerechnet jetzt zum Friseur gehen musst? Da ja, wann denn sonst? Wie sehe ich denn aus? Wenn ich verdiene, wenn ich wieder eine Stelle habe, dann kannst du meinen Wegen jeden Tag zum Friseur gehen. Meine Güte, da brauchst du doch nicht gleich zu schreien. Das ist vielleicht meine Schuld. Meine vielleicht. Als ob das ein Grund wäre, sich so zu benehmen. Ich benehme mich so, wie ich will. Hey, was soll das? Was ist? Was willst du? Mein Fahrrad. Ich brauche neue Reifen. Jetzt doch nicht. Repariere dein Fahrrad, statt immer nur zu kaufen. Hier, bloß in ein Zimmer. Dicke Luft. Halt die Klappe. Naja, ähm, jedenfalls... Es tut mir leid wegen vorhin. Entschuldige. Ist schon gut. Wenigstens einer, der zu mir hält. Das tue ich doch auch, Papa. Ich denke, das machen wir doch alle. Zusammenhalten, oder? Hm. <lacht> Ich rufe an wegen, äh, wegen der Anzeige wegen der Hausme Hausmeisterstelle. Mhm. Herr Becker. Becker. 0221, die Vorwahl für Köln. Ja, ja. Ja, Koslowski hier. Ich rufe an wegen Ihrer Anzeige wegen der Hausmeister Hausmeisterstelle. Ist die Stelle noch, noch frei? Ja, ich warte. Hoffentlich kriegt er die Stelle nicht. Ruhe. Ach, ja, Herr Becker. Ja, Koslowski hier, Heinz Koslowski. Ich rufe an wegen der Hausmeisterstelle. Ich gehe auf keinen Fall nach Köln. Blöde Ziege. Was wird das mir und der Bundesliga, hä? Hör doch auf mit deinem blöden Fußball. Ruhe jetzt! Ich soll mich in Köln vorstellen. Hoffentlich klappt das.